Wie kann ich eine PowerPoint in eine H5P-Datei konvertieren? Und das Ganze mit zwei Mausklicks. Ich lade mir von GitHub hier folgendes Tool herunter und speichere das auf meine Festplatte. Ich muss mein Windows Defender oder mein Virusprogramm noch sagen, dass diese Datei okay ist. Das heißt natürlich Verwendung hier auf eigene Gefahr. Ich gehe in meinen Windows Explorer und gebe hier shell doppelpunkt send2 ein, drücke auf Enter und lege hier eine neue Verknüpfung an. Als Speicherort verweise ich jetzt hier auf die herunterladende Datei von GitHub. Ich klicke dann auf Weiter, kann hier noch einen Namen vergeben und klicke auf Fertigstellen. Mit einem Rechtsklick auf meine PowerPoint-Datei, dann auf Senden an, kann ich dann hier mit einem Mausklick die Datei konvertieren. Gut, probieren wir das Ganze aus. Ich gehe auf Mabes, füge einen H5P-Inhalt hinzu, gehe auf Hochladen, gehe auf Datei hochladen, wähle die eben erstellte Datei aus, gehe auf Benutzen. Und dann habe ich hier schon die Meldung wurde erfolgreich hochgeladen und dann schaue ich mir das Ganze mal an und dann habe ich hier meine Präsentation.